Ich wollte ein neues Format einführen und zwar schreibt mal in die Kommentare, die Fragen zu dem Video, ja, das mit am meisten Likes und so weiter, beantworte ich im nächsten Video. Das heißt, machen wir es mal rückführend zum letzten, vorletzten Video. Dieses Kraut erhöht deine ja, ja, Testosterongehalt gehalt deine Libido um 300%, Prozent. verlinke ich euch hier einmal oben das Video, beziehungsweise das Thumbnail. Da geht es um ein bestimmtes ähm, ja, rattiges Ziegenkraut. ja. Und warum ich es nicht darunter verlinkt habe, auch wenn ich tausende Euro damit verdient hätte, wenn ich irgendwas darunter verlinkt, ist, weil es geht ja um den Wirkstoff Ikarin, nicht um das Kraut, ja, um das Ikarin. Und das Icarin, 98%, was auch in den Studien verwendet worden ist, kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro das Kilogramm. Okay? Deswegen, es ist ganz wichtig, es geht immer um die Wirkstoffe. Des Weiteren, deshalb... Bringt jetzt euch nichts, wenn ihr es so kaufen werdet. Davor wollte ich euch einfach nur schützen. Wir können aber dieses Produkt schon liposomal machen, ja, bei Vitasomal dementsprechend. Kommt am besten äh, dazu in die Gruppe, ähm, ja auf der Facebook-Gruppe, VitaSomal, eure liposomale Revolution, blende ich hier immer unten ein. Da gibt es immer Abstimmungen, welches Produkt ähm, liposomal gemacht werden soll, ja dementsprechend und welches als nächstes kommt und welches ihr testen wollt und solche Sachen. Da könnt ihr euch einbringen, ja ganz wichtig. Deshalb kommt da rein und da erfahrt ihr auch immer, wann die, was die neuesten Produkte von VitaSomal sein werden und so weiter, von meiner eigenen ähm, Produktlinie und so weiter und so fort. So. Nochmal zur Bananenschale ganz kurz, also äh, Bakterien, es gibt nichts Interbakterielleres als H2O2 oder Ozonwasser da diese Bananen eintauchen, die Bananenschale, 15 Minuten, danach rausholen, abwaschen, danach mit Natron, ja, Natriumhydrogencarbonat, ja, ebenfalls einweichen und dann sind 99,99% ,99 der Pestizide Rückstände und so weiter frei und dann könnt ihr die Bananenschale zu euch nehmen als Superfood dementsprechend, okay? Jetzt starten wir mit dem Video. Kennst du eigentlich schon meine eigenen Nahrungsergänzungsmittel? Zum Beispiel Vitamin C, OPC. Das Besondere an diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es eine vier- bis fünffach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitaSomal.de. Wir sehen uns. Wie wichtig es ist, wirklich immer diese reinen Extrakte zu nehmen, ja, nicht diese ganze Pflanze, äh, zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar ist es so, dass viele konzentrierte Gifte in der Welt, wie ich sie jetzt momentan lebe, auf mich wirken. Also wehre ich mich mit konzentrierten Pflanzenstoffen dagegen, ja, ganz wichtig. So. Und zwar wurde dieser Stoff, von dem ich jetzt gleich rede, ja, und das ist Sophora flavescens, das ist die ja, die Pflanze, das ist eine Schmetterlingsblütler und davon die Wurzel. So, und da gibt es einen bestimmten Wirkstoff. Das heißt Matrin, von dem reden wir jetzt wieder. So. Ich bewege mich momentan wirklich in Kreisen, wo ich ganz klar gucke, sekundäre Pflanzenstoffe, welche sind all, am aller, aller potentesten, weil hier in Deutschland, wir sind wirklich 25 Jahre zurück, das sage ich euch wirklich. Deshalb, ich, mache euch, ich präsentiere euch jetzt wieder einen Wirkstoff, der wahrscheinlich erst in 25 Jahren bei RTL und bei Fokus stehen wird, dass er so krass wirkt auf das und das und das, ja. Traurig, auf jeden Fall so. Wie gesagt, in der Facebook-Gruppe könnt ihr diesen auch vorschlagen und so weiter, könnte ich mir auch überlegen, dies, das, jenes. So, wichtig ist. Ähm, wenn wir das vergleichen, auf die Serotoninkonzentration bei Tieren gemessen, ja? wenn, wir diesen, wenn wir die Pflanze den geben ja? oder wenn wir dementsprechend den Wirkstoff den geben, also den, wirklich das Pflanzenextrakt. So, dann sehen wir zum Beispiel, dass bei 800 Milligramm pro Kilo im Körpergewicht ja, die Serotoninkonzentration sich so gut wie gar nicht bewegt hat. Es tut sich nichts. Ja? Serotonin ist ein Hormon, kennen wir Schlafhormon. Äh, Tag-Nach-Rhythmus, ne? davon musst du genug haben, damit du gut schlafen kannst, ganz platt gesagt. Tut sich wirklich gar nichts bei 800 mg pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn wir jetzt nur, 300, äh, nur 100 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nehmen von diesem eigentlichen Wirkstoff, dann sehen wir anscheinend schon eine Verdreifachung des Hormons. Ja? So, das heißt, 8 mal weniger gleich eine Verdreifachung. Wenn wir das multiplizieren, 8 mal, 4, ähm, 8 mal 3, haben wir 24 mal stärker ist dieser Wirkstoff als das eigentliche Kraut. Jetzt versteht ihr, was ich meine, warum es so wichtig ist, von diesen Wirkstoffen immer zu reden. Ja? So, jetzt zeige ich euch mal, wie potent das überhaupt ist. Das ist wahrscheinlich einer der potentesten Stoffe, den ich jetzt äh, vorgestellt habe dieses Jahr. Und es ist wirklich traurig genug, dass darin einfach nicht weiter geforscht wird. Ich gebe hier keine Empfehlungen, was du machen sollst, was du kaufen sollst, wenn du das und das hast oder sonst was. Überhaupt nicht. Ich werde doch nie irgendwas hier darunter verlinken oder sonst was. Ja, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass ich Ansatzpunkte für die Forschung zeigen will. Und ich zeigen möchte, wie ignorant bestimmte Organisationen sind, weil die Forschung schon viel, viel weiter ist, um den Menschen zu helfen. Und das einfach ignoriert wird. Und das decke ich hier auf einfach. Ja? Und dafür brauche ich natürlich auch eure Hilfe. Ja? Aber anscheinend ist wohl interessanter, welches Auto sich gekauft wurde, welches Haus sich gekauft wurde. Die zehn dümmsten Sportler oder sonst was, die in den Trends kommen bei YouTube, anstatt wirklich Sachen, wo Menschen geholfen wird. Ja, deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, über einen Daumen nach oben, über das Teilen, kommentieren und solche Sachen damit wirklich äh, Ansatzpunkte geschaffen werden, um Menschen hier zu helfen. Also guck mal, MCF 7, ja, das ist eine Michigan Cancer Foundation 7. Das sind Krebszelllinien, die aus äh, Menschen gezüchtet worden sind, die nicht zu unterscheiden sind von in dem Körper, die Krebszellen. ja. Es ist wirklich so herangezüchtet worden. ja. Das ist auch schon mehrfach, tausendfach in Studien bewiesen und so weiter. So, wenn wir diese jetzt versehen ja, mit dem Matrin, dann sehen wir 90% Zellwachstumsstopp. 90 Prozent. Das musst du dir mal vorstellen. Jetzt ist man weiterhin hat gesagt, okay, was ist denn eigentlich mit Metastasen? Ja? Wenn es das Ganze schon metastisiert, verändern sich die Zellen ja nochmal. Ja? Anscheinend wurde das auch getestet und mit einer Wahrscheinlichkeit. Also Zellwachstumsstopp von 80 Prozent durch dieses Mittel. Bei bereits nur zwei Milligramm. Wenn man jetzt weiter treiben würde, würde es irgendwann in Richtung 100 gehen. Ja? Wenn wir das mal die Apoptoserate, das heißt, den Vorgang, der programmierte Zelltod, das heißt, du zwingst die Krebszellen sich selbst zu zerstören und die restlichen Fragmente dem Körper wieder zurück zur Verfügung zu stellen, kennen für wir gute Sachen halt, ne? zur Wiederverwertung, zum Recycling. Dazu zwingst du die Zellen, zur Apoptose. Ist anscheinend neunfach erhöht, wenn Matrin ver ver verzehrt wurde, gegeben wurde. Das Tumorvolumen, ja, sehen wir hier nach 14 Tagen, 1900 äh, Quadratmillimeter. Wenn Matrin gegeben wurde, nur 400. Ja, das heißt fast fünffach so klein der Tumor. Jetzt sagt mir, wen interessiert es denn nicht? Wen juckt nicht? Wen juckt es? Es ist wirklich ein Allrounder. Ja? Wenn wir zum Beispiel ansehen, Herzrhythmusstörungen. Ja? Da gibt es einen bestimmten Stoff, ja? Strophantin, ja? auch aus dem Urbain gewonnen. Das ist, ähm, das ist ein Wirkstoff aus den Windengewächse. Ja? Das wird ebenfalls aus einer Pflanze extrahiert. Und der ist anscheinend verantwortlich für Sauerstoffanreicherung ja? bei Herzinsuffizienzen. Der blöde Nebenwirkung ist davon, dass es zu Herzrhythmusstörungen dabei kommt, bei diesem Pflanzenextrakt. So. Das hat man aber dann dementsprechend gewählt, um Herzrhythmusstörungen bei Säugetieren zu induzieren. Und was letztendlich daraus herausgekommen ist, dass wenn, hier die Kontrollgruppe, und hier sehen wir die Oerbain-Gruppe, dementsprechend erhöht in Millisekunden gerechnete Herzrhythmusstörungen. Und wenn wir da jetzt matrien hinzugeben, dann handelt sich es wirklich später um gar keine Herzrhythmusstörungen mehr. Genauso wie in der Kontrollgruppe, die überhaupt gar nichts bekommen hat. Wie heftig ist das einfach, ja? Wie heftig kann man die ganzen Nebenwirkungen komplett äh, negieren und äh, es wirksam machen, sozusagen sekundäre Pflanzenstoffe und dem Herzen damit helfen. Jetzt geht es aber wirklich ans Eingemachte. Jetzt müssen wir kommen, was ganz, ganz, ganz, ganz Krasses, was ich jetzt aufdecken werde. Also, Chemotherapie kennen wir alle. Ja, da wird hier Cisplatin, also Platin dementsprechend, Cis ist nur die Konfiguration der Wasserstoffatome, wie sie sich, hier die Trans- und Cis-Konfiguration, kennt vielleicht bei Fettsäuren dementsprechend, ja. Cis ist immer zusammen, Trans ist immer gegenüber, kann ich anders mal erklären. So, auf jeden Fall geht es hier um Platin, ja, so. Und anscheinend, was dir keiner sagt und auch leider die Ärzte die nicht sagen, ist, dass deine Zellen Resistenzen bilden gegen Cisplatin. gerade die Krebszellen. Warum machen sie das? Weil sie wollen daran nicht sterben, deine körpereigenen Zellen auch nicht. Und wie machen sie das? Sie erhöhen sozusagen die Beta-Catenin-Konzentration, das sind bestimmte ähm, Rezeptoren, worunter deine Zellen kommunizieren. Und wie sie sozusagen Schutzmechanismen untereinander austauschen können, jetzt ganz platt gesagt. Und je mehr davon da sind, desto besser können sie, sie kommunizieren und desto besser können sie dem Cisplatin wieder ausweichen. Und das sehen wir zum Beispiel auch hier, dass sich später deine Zellen ja, und die Zellen, die mit Cisplatin behandelt worden sind, sich nicht mehr unterscheiden können in einem Verhältnismuster äh, Chemotherapie oder nicht Chemotherapie, sie verhalten sich später fast identisch. Das heißt, die Chemotherapie wird irgendwann unwirksam. Also nach, zum Beispiel hier nach 32 dann dementsprechend, ja? So und das, das, Ganze können wir aber auch so machen, wenn wir, dann wurde dementsprechend gemessen und hier sehen wir ganz klar, die beta katenin konzentration stieg an, wenn Cisplatin lang gegeben worden ist. Das sehen wir zum Beispiel hier an den Ausschweitungen. Daran ist nichts wirklich, gar nichts zu rücken. Ja? Das wurde bei beiden Krebszelllinien getestet. Das sind Lungenkrebszelllinien, ja, 549 und H-500, H, H-40, tut mir leid, Lungenkrebszelllinien. So. Und was der Pharmaindustrie schon lange auf den Weg gegeben worden ist, dass anscheinend Matrin genau das verhindert, dass die Chemotherapie irgendwann unwirksam wird auf die, auf die Krebszelllinien. Und das sehen wir hier, indem die Resistenzen, beziehungsweise die beta wieder unterdrückt werden von den Krebszellen und die Chemotherapie trotzdem weiter so wirken kann. Es ist, steht gar nicht zur Debatte, ob Chemotherapie gut, schlecht oder sonst irgendwas ist. Hier geht es nur darum, dass man das, was von der Pharmaindustrie, was von den Ärzten und so weiter so gepriesen wird, wirksamer wieder machen kann. Nur darum geht es, wirklich wirksamer machen kann gegen Krebszerlinien. Nur darum geht es, ja? und das tut es hier. Und zwar sehen wir hier, dass die beta catenin aktivität ja, das heißt die Signalweg-Ausarbeitung äh, dieser eigenen Zellen, unterbunden wird bzw. zurückgebildet wird um 70, bis zu 70 Prozent sehen wir hier in der Abbildung, ja? Das muss ich mir mal vorstellen, bis zu 70 Prozent, ja? und das sehen wir jetzt. Und dann wurde weiter getestet. Okay, das haben wir jetzt alles gemerkt, aber jetzt wurde man kausal gesagt, okay, hat das auch wirklich damit zu tun, dass die Chemotherapie jetzt wieder besser wirkt? Und jetzt schaltet euch mal fest. Also Abbildung A wieder, ja, hier geht es wieder um Apoptose, das heißt wieder, man zwingt die Krebszellen sich selbst zu töten, ja, Abbildung A. Und anscheinend tut dies, wenn Matrin hinzugegeben wird, mit der Chemotherapie, dies siebenmal so viel, siebenmal. Aber denn? in Abbildung B wurde dann getestet, das membranpotenzial der Krebszellen von den Mitochondrien, ja, das heißt die Kraftwerke der Zellen, anscheinend auch 2,5-fach so wenig ausgeprägt, das heißt der Energiestoffwechsel um 2,5-fach gedämpft aber Des Weiteren wurden auch Enzyme gemessen, zum Beispiel die Caspasen, also Kaspase 6 und Kaspase 9. Das sind die letztendlich die, die diese Enzyme, die den Apoptose, das heißt den programmierten Zelltod, bei den Krebszellen dann dementsprechend induzieren. Und auch hier sehen wir anscheinend bis zu sechsfach erhöht. Ja? Aber ganz ehrlich, juckt und das ist eben das Traurige, dass es wirklich, ja, also summa summarum kann man sagen, juckt eigentlich niemanden. Und das ist das Krasse, finde ich, dass so etwas nicht herausgetragen wird, dass wir schon viel, viel weiter sind von der Forschung, aber es wirklich keinen juckt. Und das tut, da, da tut mein Herz wirklich weh, dass, das, dass, das, dass diese Ignoranz, dass Menschen immer noch sterben müssen, dass Menschen immer noch, was soll ich sagen, keine Ahnung. Ich hoffe, irgendjemand sieht es und handelt und nimmt das als Ansatzpunkt dementsprechend, was ich hier liefere, weil anscheinend 80 Millionen Menschen irgendwie in Deutschland kriegen es, nicht geschissen oder was ich weiß es nicht ja äh, solche Ansatzpunkte irgendwie zu liefern für die Forschung dass die letztendlich da mal äh, wirklich wird, weil das sind Fakten das ist ich, ich, ich denke mir hier nichts aus oder so ja das ist das ist das ist so ja das wurde so gemessen das wurde so präsentiert der Pharmaindustrie schon ja und es wurde abgelehnt wie kann das sein warum passiert sowas ja das darf nicht passieren und ist einfach fürchterlich, deswegen ich hoffe, dass, wie gesagt, mein Kanal nicht weiter runter reguliert wird von YouTube, wie was momentan leider passiert. Wenn ihr meine letzten acht, neun Videos mal anguckt, ja, und davor die äh, äh, Zuschauerzahlen, ja, offensichtlich wird mein Kanal nicht mehr empfohlen. Äh ja, also ich weiß nicht, was gerade passiert so. Finde ich sehr, sehr heftig. Okay, ich labere schon wieder viel zu viel, weil wen juckt's? Ne? Schade. Ich hoffe, euch juckt's und ich hoffe, ihr helft mir dabei, diese positive Message zu verbreiten, dass es anscheinend doch Lichtblicke da gibt. In der Forschung, die schon viel, viel weiter ist. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen. Über einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, über das Teilen, kommentieren und so weiter. Ich kenne den ganzen Scheiß. Haut rein bis zum nächsten Mal. Komm, UWGW, gehen in Eis essen.